Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja dieses Postulat im letzten Jahr eingereicht, weil die Vernehmlassungen zur Revision der Kernenergieverordnung mehrheitlich kritisch ausgefallen sind, nicht nur von Seiten Gesundheits- und Umweltverbänden, sondern auch von Vertretungen des Bevölkerungsschutzes und natürlich auch von einer großen Anzahl unserer Kantone aber auch von Anwaltsverbänden und sogar von der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz der KSR. Wir haben bereits im letzten Sommer darüber debattiert. Damals haben wir dann eben beschlossen, wie es mein Vorredner bereits gesagt hat, dass wir mein Postulat der Kommission zuweisen. Und aus meiner Sicht hat die Kommission eine ausführliche Debatte geführt über mein Postulat und hat dann eben aus meiner Sicht auch ein nachvollziehbarer Entscheid getroffen, um ein Kommissionspostulat einzureichen, das dann auch einstimmig beschlossen wurde. Und trotz dieses offenen Kommissionspostulats hat der Bundesrat nun im letzten Dezember das Inkrafttreten der revidierten Kernenergieverordnung beschlossen, ohne dass bei dem in der Kritik stehenden Aspekte, eine Anpassung erfolgt wäre. Ich muss sagen, dass mich dieses Vorgehen überrascht hat und ich es als äh, schlechten Stil erachte, wenn die Kommission und einige Experten, welche vom Fach sind, für den Strahlenschutz derart übergangen wird und die Fragezeichen wurden durch den Beschluss nicht aufgelöst, sondern einfach die bisherigen Argumente wiederholt. Die damalige Bundesrätin und das Bundesamt für Energie begründeten die Dringlichkeit der Revision unter anderem mit einem hängigen Gerichtsverfahren gegen das AKW Betznau. In genau den Punkten, die mir der Revision unter anderem angepasst wurden. Unter anderem wurde auch davon gesprochen, dass je nach Entscheid des Gerichtes der Betrieb sämtlicher AKWs in diesem Land infrage gestellt sein würde. Im Lichte dieses Horrorszenarios wurde auch mein Postulat bewertet, was mich einigermaßen erstaunte, dass man mit einem Postulat alle AKWs abschalten könne. Aber das sei den Berichterstattern auch aus den Medien nun verziehen. Ich muss aber trotzdem auch erwähnen, dass eine vertiefte Überprüfung meines Postulats, also die Auswirkung einer Verordnungsrevision auf die Bevölkerung durch unabhängige Fachleute gefordert hat und dazu führen kann, dass alle Kernkraftwerke in diesem Land also wirklich nicht infrage gestellt würden. Erst recht sollte man dann ein Fragezeichen Hinstellen Auch zeugt das Vorpreschen von äh, wenig Vertrauen in unsere Gerichte, die ja unter anderem auch angewiesen sind, Treu und Glauben und die Verhältnismäßigkeit in ihren Urteilen zu berücksichtigen. Dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es eben auch gekocht wird, hat sich mittlerweile gezeigt. Die Revision hat sich nämlich mittlerweile als relativ unnötig erwiesen, hat doch noch vor Inkrafttreten der neuen Energieverordnung im Januar das Bundesverwaltungsgericht, der Atomaufsicht Ensi und der Axgo als Betreiberin des AKW Betznau in allen Punkten Recht gegeben in Bezug auf die alte Verordnung. Der äh, Weiterbetrieb des AKW Betznau und äh, erst recht der übrigen Kernkraftwerke äh, war damit nie, auch nur eine Sekunde lang, in Frage gestellt. Ein ungutes Gefühl aufgrund der ungeklärten Fragen bleibt dennoch bei mir zurück. Wie steht es um den Schutz der Bevölkerung und wie verhält es sich nun mit den erwähnenden ähm, Maßnahmen für den Strahlenschutz? War die im Nachhinein unnötige Aufhebung des Außerbetriebnahmekriteriums in der Revision jetzt auch richtig? Ich plädiere sehr dafür, dass damit die verbundenen offenen Fragen jetzt gerade umso mehr angegangen werden. Der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ist nicht gefährdet. Wir können die Widersprüche sachdienlich angehen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde zwar angefochten und das Bundesgericht hat nun in der Causa zu urteilen. Doch für mich gilt, was auch immer ich gesagt habe, ich halte es für gescheitert, die offenen Fragen nicht nur durch die Richter, sondern durch unabhängige Fachleute, Fachleute beantworten zu lassen und mit der Kommission für den Strahlenschutz gibt es bereits ein ausgewiesenes Fachgremium, das sich den Fragen annehmen und sich noch vertieft mit diesen Widersprüchen befassen könnte, als sie das im Rahmen der Vernehmlassung und der Anhörungen tun konnten. Ich kann mir auch einen Ausschuss der Kommission vorstellen, der durch weitere Fachleute zum Beispiel ergänzt würde. Ich habe mich aber entschlossen, mein Postulat zugunsten des Kommissionspostulates zurückzuziehen, das meine zentralen Anliegen auch enthält. Und ich möchte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dazu auch aufrufen, dem Kommissionspostulat stattzugeben und einen Prüfbericht in Auftrag zu geben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.